Ja, wir sind online in unserem ersten Livestream. Ich werde geklappt. Ja, ne? Ich habe mal eine ganz moralische Frage. Oder eine ästhetische. Hm. Schwierig. Ist Snapchatten, während man im Klo sitzt? Unangebracht? Falsch? Ekelhaft? Mit diesem kleinen moralischen Dilemma, das ich habe, schicke ich euch ins Bett mit der Bitte, schlaft drüber, überlegt euch was dazu und sagt mir, wie ihr dazu steht. Oh, die Zoe ist da bei Guten Morgen Österreich im Museumsquartier. Natürlich ist Wien wie wir gerade heute sehen, eine wunderbare Stadt. mit wunderbaren Plätzen. Aber es ist eben nicht nur Wien und das haben wir, glaube ich, in den... Mein Mitbewohner ist ziemlich super. Er macht immer lecker kochen. Yeah. Das ist das Tiramisu meines Mitbewohners. Das war die Tiramisu meines Mitbewohners. Yum yum. Ich bin hier auf dem Sportplatz auf dem Morgen. 4.000 Kinder laufen werden, um Flüchtlinge zu unterstützen. Dort werde ich morgen stehen und moderieren, die Kinder anfeuern, die Sponsoren erwähnen und wahrscheinlich eine gute Zeit haben. Ich bin jetzt am Weg zum Müllplatz. Dafür muss ich quer durch Wien fahren. Dafür ist mein Müll. Ja. So entsorgt man Elektroschrott in Wien. Und nicht einfach im Müllraum abstellen. Boah, wow, das wird ein Spektakel im ersten Lauf, weil ich die größte Teilnehmer anschaue. Das pd 13 festner die AGO-Schwester, die Volksschule, auch da länger. Ja, Romano will ich Ihnen da, aber wir fällen dann nochmal mit. Gehen wir noch viel weiter, viel weiter. Wir müssen ganz viel Platz schaffen. Zeit, an alle Runden zu drehen. Wenn die Farm euch gehört und dann all die Roller da oben, macht ihr euch, ihr könnt nach 11 Minuten rundherum düsen. 8 Minuten! 8 Minuten! Leute, jetzt gehts es wieder ganz gemütlich eine Runde, damit ihr damals sammelt. Auf aufs Grüne laufen geht, seid ihr bereit. Wir laufen auf der Laufbahn. Dafür ist sie da. Wir sind begehrt. Ja, also, Danke, Danke. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Ich bin jetzt kein Snapchat-Buddy von dir. Lack like me. Fick Zeugs. Wenn mein Computer endlich fertig wird, gibt's heute auch noch ein Was fragt Mabacher Teil 2 vom Mr. Lulz. Financing Terrorism. Sir, can you be more specific? He's purchasing oil from radical jihadists. Committing a federal crime by supporting the very organizations that export terror to America. I will not... Ich habe beschlossen, heute mal einen Spaziergang durch meinen Hut zu machen. Simmering. Und es ist sehr, sehr spannend, dass ich hier alles biete. Ja, yep. das ist auch Simmering. Das hier ist der Garten des Senioren-Tageszentrums. Hier in Simmering. ist das Senioren Tageszentrum von Simmering untergebracht. Und es ist wirklich sehr schön grün überall. Senioren Wohnheim in Simmering. Ganz neu. Und ich habe keine Ahnung, warum ich heute die Senioren entdeckt habe. Ich bin begeistert, dass hier in Wien Süd am architektonischer Vielfalt geboten wird. Und das bei gleichzeitig viel Grünraum. große freie Plätze, super Spielplätze und jede Menge Action für Kinder. Total futuristisch. Choose your destiny. Alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, entstand auf ehemaligen Gründen, von Mautner Markov. Der Grund, der da von Markov freigegeben wurde, aus welchem Grund auch immer, war so riesig, dass heute zigtausende Menschen richtig schön dort wohnen können. Vor ca. 15 Jahren bin ich vom Land Oberösterreich nach Wien gezogen. Und am Land ist es üblich, dass man sich grüßt, wenn man sich begegnet auf der Straße. Seit ich in Wien bin, habe ich mir das natürlich völlig aufgehört, weil die Leute schauen dich immer dumm an. Aber jetzt, bei dem Spaziergang durch Simmering, ich musste die Leute einfach wieder grüßen, weil alle so schön im Garten und auf der Straße waren, so wie am Land. Ich muss sagen, es war ein sehr schönes und lustiges Gefühl, das wieder mal zu erleben. Und ich finde wirklich...